Ja, Herr Präsident, Frau Bundespräsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich beim Bundesrat für die Antwort. Allerdings, Sie werden nicht überrascht sein. Frau Bundespräsidentin, bin ich nicht ganz einverstanden oder befriedigt, besser gesagt, mit den Antworten, welche ich erhalten habe. Ich werde den Eindruck nicht los, dass die Antworten im Allgemeinen bleiben und die Transparenz nicht hergestellt wird die meine Mitinterpellanten und mich bewogen haben, die vorliegenden Fragen zu stellen. Und ich werde auch den Eindruck nicht ganz los, dass die Zentralschweiz in diesem Bereich zu wenig ernst genommen wird. Insbesondere der Durchgangsbahnhof Luzern scheint in der dargelegten Überlegungen keine Rolle zu spielen. Oder wie muss ich, geschätzte Frau Bundespräsidentin, die Aussage interpretieren, ich zitiere, aus nationaler Sicht weisen zudem andere Projekte ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis und eine höhere Dringlichkeit zur Beseitigung von Überlasten auf. Zitat Ende. Mich überrascht diese Aussage, denn die Karte, die die BAV Vizedirektorin Frau Remond am 28. April in Luzern präsentiert hat, zeigt im Bereich Luzern eine stärkere Überlast. Und das ist bei anderen Projekten deutlich anders. Auch wenn Sie keine oder nur geringe Überlasten ausweisen, wie zum Beispiel Lötzberg Basistunnel oder die Linie Neuenburg-Lachontfo, sind Sie in mehreren der fünf Szenarien enthalten. Aus Ihrer Antwort, geschätzte Frau Bundespräsidentin, lässt sich herauslesen, dass Sie ein kostengünstiges Szenario mit den beiden Modulen Ausbau mit der Stammstrecke Horgen-Bahr und Durchgangsbahnhof Luzern als erste Etappe des Durchgangsbahnhofes nicht näher geprüft haben. Gerade angesichts des finanziell beschränkten Rahmens für den nächsten Ausbauschritt 2030 und 2035 habe ich dafür wenig Verständnis. Und die Aussage in Ihrer Antwort, dass am Zimmerberg beide Varianten gleich teuer seien, löst bei gewissen Fachleuten schon auch Kopfschütteln aus. Klar ist nur, dass kein Element des Durchgangsbahnhofs in der bis Ende September zu erwartenden Vernehmlassungsvorlage zum Ausbauschritt 2030-35 enthalten sein wird, hingegen der Zimmerberg schon, was uns selbstverständlich aus Sicht der Zentralschweiz sehr freut ob die gewählte Variante die richtige ist, lässt sich leider aus der schriftlich vorliegenden Äußerungen nicht schlüssig beantworten. Ich möchte aber an dieser Stelle nochmals ausdrücklich betonen, dass die regionalen Projekte angemessen berücksichtigt werden müssen, sonst kommt das gesamte Projekt Zentralschweiz nicht zum Tragen und ich muss an dieser Stelle keine Detailinformationen geben, da Sie ja mit unserem Regierungsrat Robert Küng in einem konstruktiven Austausch stehen. Für uns, für Luzern, aber auch für die Zentralschweiz funktioniert eben die Verkehrsdrehscheibe mit der Mobilitätsstrategie nur mit einem Durchgangsbahnhof und nur dann können wir die Zukunft mit den steigenden, rasanten Nachfrage auf dem ÖV-Netz, welche insbesondere auch mit den boomenden Regionen um Luzern herum natürlich äh, stetig steigen, auch bewältigt werden. Wir sind uns bewusst, dass Sie uns heute nichts versprechen können. Sie wissen aber, dass die gesamte Zentralschweiz hinter diesem Projekt steht und wir fordern vom Bund, die Projektierung des Durchgangsbahnhofs zeitnah am liebsten unverzüglich auszulösen, wie dies bereits beim verabschiedeten Ausbauschritt 2025 explizit vorgesehen ist.